Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren knapp gerechnet 13,5 Minuten mehr als die vereinbarte Redezeit. Damit sind den Oppositionsfraktionen jeweils 4,5 Minuten Redezeit zugewachsen. Ich begrüße auf der Tribüne den ehemaligen Kollegen Volker Hoff und, auch wenn er schon wieder mit seiner Besuchergruppe raus ist, auch den Kollegen Döveling, der mit einer Schülergruppe heute hier ist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, noch eingegangen und dann Sie verteilt worden ist zu Tagesordnungspunkt 33, dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Hessisches Gesetz zur Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Abs. 1 des 5. Buches Sozialgesetzbuch Drucksache 19 5.618 zu Drucksache 19 5.141, der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19 5.765. Außerdem eingegangen und an sie verteilt worden ist zu Top 37 Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Spielhallengesetzes, Drucksache 19-5696 zu Drucksache 19-5016, der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19-5768. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Personenkreis der Berechtigten für das Landesticket erweitern, Drucksache 19-5766. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 90 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Einzelplan 03 aufgerufen werden. Dann ist noch eingegangen und ebenfalls an Ihren Plätzen verteilt Bitte sehr, Herr Kollege Rudolph. Ich meine, ich hätte, Sie hätten eben gesagt, Drucksache 19 5766. Es müsste aber 69 sein, wenn es um den Glücksspieländerungsstaatsvertrag geht. Dann war ich falsch. Sorry. Hat sich erledigt, Herr Kollege Rudolph, wenn ich das richtig sehe. Gut, danke. Dann war ich bei dem ebenfalls verteilten Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion die linke betreffend Ungerechtigkeiten beim Schülerticket beenden kostenlose Schülerbeförderung für alle Drucksache 19 5767. Das ist der Dringlichkeitsantrag. Wird die Dringlichkeit bejaht? Auch das ist der Fall. dann wird dieser Top 91 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Einzelplan 07 aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist auch noch ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Scheitern des zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags, Drucksache 19, 5769. Wird hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist ebenfalls der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 92 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 31 aufgerufen werden. So verfahren wir. Jetzt fahren wir fort in der Haushaltsdebatte. Als Nächste hat das Wort für die Fraktion DIE LINKE Frau Abg. Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, Sie haben die Lage in Hessen sehr rosig und beschönigend dargestellt und dabei Teile der Realität vollkommen ausgeblendet. Ja, die Wirtschaft wächst und die Steuereinnahmen des Landes steigen. Das ist aber erstens nicht das Verdienst dieser Landesregierung. und Zweitens kommt diese gute Wirtschaftslage bei vielen Menschen überhaupt nicht an, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Vielleicht sollten Sie einmal einen Blick in den Landessozialbericht werfen, den Ihr Sozialminister letzte Woche vorgestellt hat. Dazu haben Sie leider kein Wort gesagt. Aus diesem Sozialbericht geht hervor, dass 900.000 Menschen in Hessen von Armut bedroht sind. und Diese Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen trotz guter Konjunktur- und Haushaltslage. Das sind keine einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, wie der Sozialminister beschwichtigte. Meine Damen und Herren, das ist jeder Siebte in Hessen. Auch wenn diese Armut oftmals nicht sichtbar ist, weil sie versteckt ist, weil sie mit Scham und mit Stigmatisierung verbunden ist, müssen wir diese Zahlen doch ernst nehmen, weil sie die Realität in Hessen eben auch beschreiben. Meine Damen und Herren. Über über 40 der Alleinerziehenden sind von Armut betroffen, und jedes fünfte Kind. Bei Kindern ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind es sogar über 40 Kein Wort vom Ministerpräsidenten dazu. Ja, Herr Ministerpräsident, Hessen hat die höchste Pro-Kopf-Wirtschaftskraft aller Bundesländer. Allerdings konzentriert sich der Reichtum auf wenige Köpfe. Etwa 1.400 Menschen in Hessen beziehen ein Einkommen von über 1 Million € jährlich, während laut Sozialbericht über 500.000 Menschen in Hessen zu Niedriglöhnen arbeiten. Das ist fast jeder Fünfte, ein Großteil von ihnen, trotz Berufsabschluss. Das kann doch nicht sein, dass Sie zu alledem hier kein Wort verlieren, Herr Ministerpräsident, sondern einfach von einer Lage in Hessen reden, die für die einen vielleicht rosig sein mag. Für viele gilt das aber nicht, meine Damen und Herren. Ich lese Ihnen gerne mal aus Ihrem Bericht vor. Der tief gespaltene Arbeitsmarkt führt auf der einen Seite zu wachsenden Vermögen. Auf der anderen Seite müssen immer mehr Menschen darum kämpfen, ihre Miete bezahlen zu können, gerade in den Ballungsräumen. Obwohl sie arbeiten, können sich viele Arbeitnehmer nicht mehr leisten, was für sie früher selbstverständlich war. Meine Damen und Herren, wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber kaum über die Runden kommen, wenn Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass ein Eis-, Kino- oder ein Schulausflug nicht drin sind, wenn Rentnerinnen und Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil ihre Renten nicht reichen, dann sind das doch Zustände, mit denen man sich nicht abfinden darf und schon gar nicht in einem so reichen Land wie Hessen. Allein in Hessen leben mehr als 170.000 armutsgefährdete Rentnerinnen und Rentner. Auch dazu kein Wort vom Ministerpräsidenten. Ich darf noch einmal aus dem Landessozialbericht zitieren. Wie in anderen Bundesländern ist Altersarmut in Hessen ein immer deutlicher wahrnehmbares Problem. Wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, kann daraus in naher Zukunft eine soziale Krise entstehen. Die Altersarmut werde sich weiter verschärfen, unter anderem durch das Absenken des Rentenniveaus auch durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 und Hartz IV. All das wird als Ursachen genannt, und das ist vollkommen richtig. Denn diese Reformen waren falsch, und sie waren schädlich. Meine Damen und Herren. Die Caritas hat bemängelt, dass der Sozialbericht zwar mehr als 300 Seiten über Armut enthalte, aber nur drei Seiten über Reichtum. Auch weil es kaum Daten dazu gibt, und ich finde, allein das wäre schon ein guter Grund für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wir schlagen ein hessisches Programm gegen Kinderarmut vor und als erste Maßnahme die vollständige Abschaffung der Kita-Gebühren. Und Gebührenfreiheit heißt für uns Gebührenfreiheit. Wer sein Kind in einer Kita betreuen lässt, muss dafür nichts zahlen. Die Landesregierung hat die Eltern bei den Gebühren entlastet, abgeschafft hat sie sie aber nicht. Denn gebührenfrei ist nur die Betreuung der über Dreijährigen, und das auch nur sechs Stunden am Tag. Wer sein Kind länger betreuen lassen will, muss entweder selber bezahlen, wenn die Kommunen nicht noch Geld drauflegen. Und für die unter Dreijährigen bleiben die Gebühren in einigen Städten bis zu 700 € monatlich. Wir hingegen wollen Gebührenfreiheit für alle Kinder, und zwar finanziert vom Land und nicht abgewälzt auf die Kommunen. Und auch die Schülerbeförderung muss natürlich für jedes Kind kostenfrei sein. Die Landesregierung hat das 365 Euro Ticket für Schülerinnen und Schüler eingeführt. Das ist für viele ein Fortschritt, aber es ist immer noch zu teuer. Und vor allem es schafft es neue Ungerechtigkeiten. Denn nur wer weiter als zwei bzw. drei Kilometer von seiner Schule entfernt wohnt, bekommt die Kosten für das Ticket erstattet und kann dann damit auch in seiner Freizeit durch ganz Hessen fahren. Wer näher an der Schule wohnt, muss es selber bezahlen oder eben darauf verzichten. Das ist ungerecht, Herr Minister. und Ich finde, das muss geändert werden. Arme Kinder sind die Kinder armer Eltern. und Deshalb müssen Niedriglöhne und prekäre Beschäftigung bekämpft werden. Hessen könnte bei der Vergabe einen Landesmindestlohn einführen. Hessen könnte sich für gute Arbeit einsetzen, z. B. in der Pflege einen Personalmindeststandards einführen und bei Busfahrern auf die Einhaltung von Pausenzeiten drängen, statt den Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten weiter anzuheizen. All das könnte man tun, und wir erwarten, dass eine Landesregierung sich vor Beschäftigte stellt und deutlich macht, wir wollen gute Löhne und gute Arbeit in Hessen. Auch das Sozialbudget bleibt weit hinter dem zurück, was nötig wäre. Weniger als 3 der Mehreinnahmen im Haushalt wollen Sie für Soziales ausgeben. Hier bräuchte es ganz andere Größenordnungen. Die Situation, darüber ist schon gesprochen worden, auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch besonders für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Familien, für Studierende. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, die oft über die Hälfte des Monatseinkommens ausmachen. Auch dagegen muss dringend etwas getan werden. Ich möchte Ihnen die Dimension des Problems noch einmal vor Augen führen. Seit 1991 hat sich der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Von 205.000 Sozialwohnungen Anfang der 90 er Jahre sind heute gerade einmal 93.000 übrig. Jahr für Jahr fallen mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als neue geschaffen werden. Allein in den Jahren 2015 und 2016 waren es fast 20.000. Für 45.000 Familien in Hessen registrierte Familien in Hessen fehlt eine Sozialwohnung. Die Zahl der Anspruchsberechtigten liegt allerdings um einiges höher. Die bisherigen Förderungsprogramme haben es aber nicht einmal geschafft, haben nicht einmal ausgereicht, um die Sozialwohnungen auszugleichen, die aktuell aus der Sozialbindung fallen. Die Wohnraumbedarfsanalyse hat einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von 517.000 Wohnungen bis zum Jahr 2040 ergeben. Das heißt dass jedes Jahr 20.000 neue Wohneinheiten entstehen müssten. Die Wohnungsnot ist also Realität, schon lange Realität an vielen Orten. Nicht, weil die Zahl der Flüchtlinge gestiegen ist, sondern weil Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau faktisch ad acta gelegt haben und stattdessen den Erwerb von Eigentumswohnungen gefördert haben, den sich aber ein Großteil der Mieter überhaupt nicht leisten kann. Und was Sie jetzt eben wieder gemacht haben, Herr Ministerpräsident, Sie schmücken sich mit Programmen, die größtenteils vom Bund und von den Kommunen finanziert werden und nur zu einem geringeren Teil vom Land. Und dann loben Sie sich dafür, dass mehr gebaut wird. Ja, ja Sie bauen mehr, aber eben bei weitem nicht so viel, wie nötig wäre. Und das ist, wenn Sie einem Ertrinkenden, der mit dem Kopf unter Wasser ist, Erklären, dass sich über ihm jetzt nur noch vier statt fünf m Wasser sich befinden, dann hat er deshalb immer noch keine Luft zum Atmen, Herr Ministerpräsident. Und deswegen es reicht nicht aus, was die Landesregierung hier tut. Wir brauchen ein ganz ambitioniertes Bauprogramm, und dafür muss das Land auch mehr finanzielle Mittel in die Hand nehmen. Herr Ministerpräsident, weil Sie jetzt enteignen dazwischengerufen haben. Wer wäre ja schon froh, wenn Sie einmal die landeseigenen Grundstücke nutzen würden, um damit sinnvolle Dinge zu tun und die zur Verfügung zu stellen, damit endlich mehr Wohnungen gebaut werden? Also Fangen Sie doch bei sich selber an, bevor Sie jetzt enteignen dazwischenrufen. Meine Damen und Herren. Eine vernünftige Wohnungspolitik braucht eine langfristige und eine nachhaltige Finanzierung statt kurzfristiger und viel zu niedrig angesetzter Programme. Wir haben in den Haushaltsberatungen immer wieder eingebracht und Anträge vorgelegt, dass wir 10.000 neue Wohnungen jährlich schaffen wollen. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht, und die Versorgung der Menschen mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Ich finde, in Städten wie Frankfurt sehen wir doch, wohin das führt. Es entsteht immer mehr hochpreisiger Wohnraum, es entstehen immer neue Büroräume und gleichzeitig gibt es einen Leerstand von 1,5 Millionen Quadratmetern Büroflächen und trotzdem werden weitere Türme gebaut. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In dem Stadtteil in Frankfurt, in dem ich lebe in Bockenheim, da wird gerade so eine Art Denkmal errichtet. Ein 140 m hohes Denkmal für das Versagen hessischer und Frankfurter Wohnungspolitik. Wo bis vor Kurzem der AfE-Turm der Frankfurter Uni stand, entsteht ein Hochhausungetüm namens 140 West. In den unteren Etagen des Frau Wissler, Turms lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich möchte erst einmal ausführen, vielleicht äh, im Anschluss. Da entsteht jetzt ein Hochhausungetüm namens 140 West. In den unteren Etagen des neuen Turms entsteht ein Vier-Sterne-Hotel oben drüber Mietwohnungen mit einem Mietpreis von bis zu 32 € pro Quadratmeter und in den, unteren, in den oberen Etagen Eigentumswohnungen. In dem gesamten Areal entsteht keine einzige öffentlich geförderte Wohnung, aber eben noch das eine oder andere Bürogebäude. Ich will Ihnen nur einmal den Vergleich sagen. Im gesamten Jahr 2016 plante die Stadt Frankfurt gerade einmal 88 neue Sozialwohnungen in der gesamten Stadt. Und allein in diesem Turm entstehen 187 Luxuswohnungen, die sich kein normaler Mensch leisten kann. Aber für die, die es sich leisten kann, gibt es dann eine Winebank, also einen Weinkeller und einen 24-Stunden-Concierge-Service und einen Hundewaschplatz, damit die Hunde nach dem Spaziergang sauber gemacht werden und nicht das äh, eure Apartment verschmutzen, meine Damen und Herren. Wo jahrelang Marx und Adorno gelehrt wurden, entsteht jetzt also ein Hundewaschplatz für Reiche und ihre Vierbeiner. Auch das halte ich persönlich für schwer aushaltbar. Aber das, Schlimmste daran, das Schlimmste daran, Herr Ministerpräsident, das waren Grundstücke in öffentlicher Hand. Das ehemalige Unigelände hat nämlich bis vor einigen Jahren dem Land Hessen gehört. Damals waren wir die einzige Fraktion im Landtag, die gegen den Verkauf gestimmt hat, weil wir uns schon dachten, dass da nichts Gutes bei herauskommt. Warum haben Sie denn die Grundstücke nicht genutzt, um dort Platz für sozialen Wohnungsbau zu schaffen? Das haben Sie nicht gemacht. Ich sage Ihnen, es ist falsch, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen, weil der Markt das eben nicht so regelt, dass am Ende alle eine bezahlbare Wohnung haben. Ganz im Gegenteil. Diese Luxuswohnungen sind ja zum Teil gar keine Wohnungen im Sinne von Unterkünften, sondern sie werden als Kapitalanlage gesehen. Sie stehen oft leer, aber während Eigentümer Gebäude leer stehen und verfallen lassen können, werden Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen, weil ihre Wohnungen ein paar Quadratmeter zu groß sind. Meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein, dass man an der Stelle wegschaut und einfach sieht, wie, der Leerstand, wie der Leerstand sich Leerstand immer weiter vergrößert, ohne hier einzugreifen. Ja, und deswegen brauchen wir natürlich auch die Möglichkeiten, dass die Kommunen angemessen gegen Leerstand vorgehen können. Meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein. Es darf doch nicht sein, dass die einen mit Wohnraum spekulieren, während andere die Miete kaum noch zahlen können oder überhaupt kein Dach über dem Kopf haben. Und genau deshalb unterstützen wir auch Initiativen wie Stadt für alle oder Projekt Shelter, weil doch die Frage ist, wem gehört die Stadt. Es ist doch höchste Zeit, die derzeitigen Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu hinterfragen und zu verändern. Und deshalb braucht Hessen eine Wohnungsbauoffensive, die einen solchen Namen verdient. In einem reichen Land wie Hessen darf man Schulen nicht daran erkennen, dass sie das marodeste Gebäude des ganzen Stadtteils sind. Gestern haben 1.000 Schülerinnen und Schüler in Kassel gegen den schlechten Zustand vieler Schulgebäude und gegen Lehrermangel demonstriert. Aufgerufen zu diesem Schulstreik hat das Bündnis Unsere Zukunft erkämpfen, der Stadtschülerrat und die GEW. Und Im Aufruf heißt es, es fehlen für Sanierung und Modernisierung rund 144 Millionen €. Wir müssen immer mehr Materialien selbst bezahlen und viele Unterrichtsmaterialien fehlen. Viele Kasseler Schulen seien marode, einige Klassenzimmer seien verschimmelt, in andere regnet es rein. diese Probleme, die haben wir jetzt nicht nur in Kassel, sondern die haben wir an vielen Orten in Hessen. Vor einigen Jahren wurden in Mittelhessen zwei Schulen wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen. In Felchenheim wurde eine Turnhalle wegen Einsturzgefahr geschlossen, zeitweise, nämlich immer dann, wenn es stark regnete oder schneite. Dann wurde die Turnhalle aus Sicherheitsgründen geschlossen. Oder, Herr Ministerpräsident, schauen Sie sich doch einmal die Holzhausenschule in Frankfurt an, eine Grundschule. Dort wurden jetzt Toilettencontainer aufgestellt, weil die Toiletten quasi nicht benutzbar sind. Die ganze Schule ist marode, Risse bilden sich an der Wand, und ein Statiker kam zu dem Ergebnis, dass das Schulhaus Statikprobleme hat und dringend saniert werden müsse. Die Turnhalle meine Damen und Herren, ist bereits gesperrt, weil Schimmel die Gesundheit der Kinder gefährdet. Ich möchte Ihnen ein Zitat der Schulleiterin vorlesen. Die Schulleiterin sagt, Schimmelsporen fliegen durch die Halle, Schimmelsporen fliegen durch die Luft, in der Halle wachsen richtige Pilze. Meine Damen und Herren, in dieser Sporthalle kann man vielleicht praktischen Biologieunterricht machen zur Erforschung von Feuchtbiotopen Aber Sport an dieser Schule muss jetzt im Park stattfinden, im Musikraum oder auf dem Schulhof, auf dem aber kaum Platz ist, weil dort ja die Container stehen. Und jetzt im Winter müssen Schülerinnen und Schüler, Grundschülerinnen und Schüler mit Bussen quer durch die Stadt transportiert werden, damit sie überhaupt Sport machen können. Hier muss doch endlich einmal gehandelt werden, statt die Probleme systematisch kleinzureden. Meine Damen und Herren. Frau Minister, sie sind uns dass das nicht mit dem Land zu tun hat, das ist das Frankfurt. Frankfurt ist die Stadt Sie können es doch machen. Herr Ministerpräsident, Sie haben jetzt gerade dazwischengerufen, dass das, das Land dafür gar nicht verantwortlich ist. Das ist die Stadt Frankfurt. Das ist ist das Land seiner Aufgabe, die Kommunen bedarfsgerecht auszustatten, überhaupt nicht nachgekommen? Sie haben Mittel der Kommunen gekürzt. Da können Sie doch jetzt nicht sagen, soll das die Stadt Frankfurt selber machen oder soll das die Kommunen selber machen? Zweitens, natürlich ist es möglich. Natürlich ist ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, Herr Ministerpräsident, nicht nur Hessen wird schlecht regiert, Frankfurt wird auch schlecht regiert. Da haben Sie vollkommen recht. Da haben Sie vollkommen recht. Aber natürlich geht es nicht. Dass, natürlich ist es möglich, dass das Land und das gab es ja auch schon, dass die Kommunen bei der Sanierung von Schulen unterstützt. Selbstverständlich ist das möglich. Und das wäre auch dringend nötig, wenn man sich die Finanzausstattung vieler Kommunen anschaut, meine Damen und Herren. Und deshalb, viele Schulen sind einfach auch zu klein, um für die steigenden Schülerzahlen. Oder sie haben gar keine oder viel zu kleine Schulkantinen. Und deshalb fordern wir ein Sanierungsprogramm für Schulen und Sportstätten. Ganz der Schulbetrieb braucht angemessene Räume und ausreichend große Schulkantinen. Allein in Frankfurt, äh, Herr Ministerpräsident, beläuft sich der Sanierungsstau bei den Schulen auf 900 Millionen €. Die Mittel, die Sie zur Verfügung stellen, reichen doch vorne und hinten nicht aus, um die echten Defizite, um jahrzehntelangen Sanierungsstau an den Schulen auch nur ansatzweise zu beseitigen, Herr Ministerpräsident. Draußen bröckelt der Putz, und drinnen fehlen die Lehrer. Bildungspolitik in Hessen ist kurzsichtig, und sie ist unterfinanziert. Bildung ist nach wie vor abhängig von der Herkunft. Wir wollen beste Bildung für jedes Kind, völlig unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Meine Damen und Herren. Jahrelang wurde die sogenannte demografische Rendite wurde mit der sogenannten demografischen Rendite argumentiert. Das hat der Kultusminister noch letztes Jahr getan und nicht ausreichenden Lehrerstellen geschaffen, in der Annahme, dass die Schülerzahlen zurückgehen würden. Vor zwei Jahren sagte der Finanzminister bei der Einbringung des Haushalts noch stolz, die Lehrerstellen würden trotz sinkender Schülerzahlen nicht abgebaut werden. Und jetzt, o oh Wunder, stellt man fest, dass die Prognosen voll daneben lagen. Rechnete man 2013, mit 535.000 Schülern im Jahr 2023 gehen die aktuellen Berechnungen mit einer voraussichtlichen Schülerzahl von 611.000 Schülern aus, also knapp 80.000 Schülerinnen und Schüler mehr. Das sind 15 mehr als erwartet. Das bedeutet laut Berechnung des Kultusministeriums, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre fast 10.000 zusätzliche Lehrkräfte benötigt werden. Schon dieses Jahr konnten 100 konnten zu Schuljahresbeginn 100 Lehrerstellen an den Grundschulen nicht besetzt werden. Der Kultusminister verschickt Briefe an Lehrer, um sie zu bitten, über die Pensionsgrenze hinaus zu arbeiten. Mittlerweile unterrichten fast 6.000 Personen ohne Lehramt oder Lehrbefähigung im hessischen Schuldienst. Meine Damen und Herren, Sie haben keine Antwort darauf, wie der absehbare Lehrermangel auch nur ansatzweise ausgeglichen werden soll. Das ist das Problem. Und Herr Boddenberg, wenn Sie jetzt dazwischenrufen, ist doch eine gute Idee mit den pensionierten Lehrern. Ja, wie lange sollen die denn arbeiten, wenn wir bis zum Jahr 2023 9.000, 10.000 neue Lehrer brauchen? Wie lange wollen wir, die, wann wollen wir die denn in Rente schicken, mit 80? oder Wie soll das funktionieren? Das ist doch keine zukunftsfähige Politik, die Sie hier machen. Wir brauchen endlich mehr Lehrer, und Sie haben dazu beigetragen, dass wir in dieser Situation sind, in der wir jetzt sind. Sie haben diese Situation mitverursacht. Viele Jahre mussten Lehramtsstudenten zittern, ob sie auch eine Anstellung in ihrem Wunschberuf finden. Angestellte Lehrer mussten sich in den Sommerferien arbeitslos melden, damit das Land Geld spart. Den Grundschullehrkräften verweigern sie die angemessene und gleiche Bezahlung. Hinzu kommen viel zu große Klassen und eine viel zu hohe Arbeitsbelastung, wie die Überlastungsanzeigen von Lehrerinnen und Lehrern belegen. Immer mehr Lehrer gehen in Teilzeit und verzichten auf Einkommen, um die Arbeitsbelastung für sich selbst zu reduzieren. Da darf man sich doch nicht wundern, wenn man am Ende zu wenig Lehrer hat. Und es ist gut, dass Sie die Schulsozialarbeit ausweiten wollen, Herr Ministerpräsident. Das ist gut. Das fordert DIE LINKE seit vielen Jahren. Wenn Sie Vorschläge von uns aufnehmen, dann werden Sie keine Kritik daran hören. Was wir aber auch brauchen, ist dringend mehr Lehrerinnen und Lehrer, gerade an den Grundschulen, zur Umsetzung der Inklusion, zum Ausbau der Ganztagsschulen, bei denen Hessen weit hinterherhängt. Wir brauchen ein ambitioniertes Ganztagsschulprogramm statt diesem Murks mit dem Pakt für den Nachmittag. Meine Damen und Herren. Und ein kleiner Tipp an den Wissenschaftsminister. Wenn die Schülerzahlen steigen, steigen auch die Studierendenzahlen weiter. Darüber ist diese Landesregierung ja auch jedes Mal aufs Neue überrascht. Das Betreuungsverhältnis an der Frankfurter Uni sieht so aus, dass auf eine Professorenstelle 92 Studierende kommen. 2012 lag das Verhältnis noch bei 1 zu 83. Auch schon schlecht, aber immerhin ein bisschen besser. Das liegt daran, dass die Hochschulen unterfinanziert sind, dass sie nicht planen können. Und wir wollen die ausufernde prekäre Beschäftigung an den Hochschulen eindämmen, und das geht nur durch eine langfristige und eine verlässliche Finanzierung. Meine Damen und Herren. Und wir haben auch Ideen, wo das Geld herkommen soll. Und ich sage Ihnen was, Herr Ministerpräsident, dafür brauchen wir nicht einmal ein Wunder, wie Sie das eben gesagt haben sondern wir bräuchten einfach nur die höhere Besteuerung der Reichen und der Vermögenden in diesem Land, unter anderem durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Das ist sicher kein Wunder. Das wäre einfach eine vernünftige Politik, meine Damen und Herren. Und auch der Steuervollzug muss verbessert werden. Schätzungsweise gehen 17 Milliarden € dem deutschen Staat durch Steueroasen Jahr für Jahr verloren durch Tricksereien, durch geschickte Verlagerung von Gewinnen ins Ausland. Diese Praktiken müssen beendet werden, und Steueroasen müssen endlich trockengelegt werden. Meine Damen und Herren. Dass aber nun ausgerechnet der hessische Finanzminister Schäfer ja, das das. angeboten hat, die Paradise Papers auszuwerten, ist wirklich ein schlechter Witz. Ausgerechnet Hessen, das Land, in dem engagierte Steuerfahnder erst in ihrer Arbeit behindert und dann zwangspsychiatrisiert wurden, ausgerechnet die hessische CDU die Schwarze Kassen als jüdische Vermächtnisse getarnt hat und mit der Stiftung Zaunkönig Gelder nach Liechtenstein verschoben hat. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie die Paradise Papers in die Hand bekommen, Sie klären doch nichts auf. Sie entdecken doch neue Anlagemöglichkeiten für sich selbst darin. Und deshalb. Bevor der hessische Finanzminister großspurig anbietet, die Steuern aus dem Paradies zurückzuholen, sollte er vielleicht erst einmal dafür sorgen, dass Fraport, bei der das Land ja Miteigentümer ist, seine Briefkastenfirmen auf Malta und anderswo schließt. Das wäre vielleicht einmal ein Schritt, um Steuertricksereien auch den Gar auszumachen. Dabei könnte der Finanzminister direkt einmal anfangen. Vielleicht könnte man auch einmal aufhören, Unternehmen wie Ernst Young, PwC, KPMG, die alle aktiv daran beteiligt sind, der es dem Staat Steuereinnahmen durch solche Tricksereien vorenthalten werden, mit öffentlichen Aufträgen zu versorgen. Hessen hat in den letzten Jahren 5 Millionen € an diese Unternehmen überwiesen, damit sie Vorschläge machen, wie die Landesverwaltung schlanker und angeblich effizienter organisiert werden kann. Ich finde, ja, das ist genau das Problem. Sie fragen ein Unternehmen, das anderen dabei hilft, <lacht> Steuern zu vermeiden, wie man sich z. B. im Bereich der Hessischen Landesverwaltung sich besser organisieren kann. Welches Interesse haben die wohl? Also, statt sich auf die Expertise dieser interessengeleiteten Firmen zu vertrauen, sollten sie vielleicht einmal ihren eigenen öffentlichen Dienst vernünftig ausstatten. Dann gibt es nämlich auch genug Expertise im eigenen Haus, und man lässt sich diese Firmen auch noch Geld hinterherwerfen, als Dank dafür, dass sie dabei helfen, dass dem Staat Steuern entgehen. Meine Damen und Herren. Was wir brauchen, sind Investitionen. Die sind dringend nötig. In weiten Teilen der Infrastruktur gibt es einen erheblichen Investitionsstau. Sie haben jetzt im Landeshaushalt 6 Milliarden € mehr Einnahmen zur Verfügung als noch im Jahr 2014 und wollen die Investitionen gerade einmal um 200 Millionen € erhöhen. Dabei sind viele Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen marode oder werden den heutigen Anforderungen überhaupt nicht mehr gerecht? Busse und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet platzen aus allen Nähten, während viele Dörfer vom ÖPNV abgehängt werden. Um Mobilität für alle zu garantieren und um die Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir eine Verkehrswende. Wir brauchen einen massiven Ausbau des ÖPNV. Wir brauchen Initiativen für niedrigere Fahrpreise und mittelfristig den Nulltarif im ÖPNV. Schrecken. Strecken müssen reaktiviert werden, und wir brauchen barrierefreie Bahnhöfe, die jeder nutzen kann. Und an der Stelle wir machen auch ein paar konkrete Einsparvorschläge. Kassel-Calden hat über 300 Millionen € für Bau und Betrieb gekostet, wohlgemerkt für einen Flughafen, den keiner braucht. Jede Airline, die in Calden Ziele anbietet, wird erheblich subventioniert. Teile der Gebühren werden erlassen. Der Flughafen kauft sich also Verkehr, wie die Frankfurter Rundschau schrieb. Ich finde, damit muss Schluss sein. Es muss Schluss sein. Wir dürfen doch nicht noch mehr Millionen in dieses Loch versenken. Aber leider ist der Politikwechsel in der Flughafenpolitik, die die GRÜNEN vor der Wahl versprochen haben, komplett ausgefallen, in Kalden wie in Frankfurt. Terminal 3 wird gebaut, ein Nachtflugverbot gibt es nicht, die Lohndrücker, ein Lohndrücker wie Ryanair wird mit Rabatten nach Frankfurt gelockt und jetzt kommt auch noch ein Lärmdeckel, mit dem es viel lauter werden darf in Zukunft. Also manchmal frage ich mich schon, warum Herr Minister Al-Wazir auf jeden auf unbedingt Wirtschaftsminister werden sollte. Entweder er will nichts ändern oder er kann es nicht. Ich frage mich, für was wollte er dieses Amt, wenn er an wichtigen Stellen überhaupt keine Veränderungen <lacht> bedeutet hat, meine Damen und Herren. Denn auch denn auch bei der Energiewende sieht es schlecht aus. Laut aktueller Bundesländervergleichsstudie belegt Hessen nur noch Platz 14 und hat sich damit um zwei Plätze verschlechtert. Hinter Hessen sind nur noch Berlin, bekanntlich ein Stadtstaat, und das Saarland. Ich finde, dazu hätte es keine zwei grünen Minister im Energie- und Umweltministerium gebraucht. Das hätte die FDP auch ganz alleine geschafft, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein groß angelegtes Investitionsprogramm, auch damit die Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen dem Ballungsraum Rhein-Main und den ländlichen Regionen nicht immer weiter wächst. Der ländliche Raum braucht eine vernünftige Verkehrsanbindung Breitbandausbau, nicht Schmalband, öffentliche Infrastruktur und den Erhalt kleiner Schulen. Was er nicht braucht, Herr Ministerpräsident, ist die sogenannte offensive Land hat Zukunft. Heimat Hessen, die neueste Selbstvermarktungs- und PR-Kampagne der Landesregierung, die der Ministerpräsident und sein Stellvertreter gerade vorgestellt haben. Sie haben ohnehin längst laufende Projekte vorgestellt und zusammengerechnet, dass für das Programm in den nächsten zwei Jahren 1,8 Milliarden € dafür zur Verfügung stünden, wovon ein Großteil, nämlich 1,3 Milliarden €, aus dem Kommunalen Finanzausgleich stammt. Das heißt, die Kommunen zahlen auch noch für die Selbstdarstellung der Landesregierung. Das ist wirklich dreist, meine Damen und Herren. Erst hat der Finanzminister dafür gesorgt, dass die Kommunen unterfinanziert sind, damit er den Landeshaushalt entlasten kann. Dann hat er die Kommunen in ein sogenanntes Schutzschirmprogramm gedrängt, ein Kürzungsdiktat, das im Wesentlichen darin bestand, öffentliche Leistungen zu kürzen und Gebühren zu erhöhen. jetzt... Wo selbst das nicht reicht, um die Kassenkredite abzubauen, bietet er mit vermeintlich großzügiger Geste eine Art Bad Bank für die Kommunen an. Alles das brauchten wir aber doch überhaupt nicht, wenn die Kommunen genug Geld hätten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das ist Aufgabe des Landes, sie damit auszustatten. Die öffentliche Infrastruktur fährt seit Jahrzehnten auf Verschleiß. Und das immer, und das hat der Ministerpräsident ja eben auch wieder getan, das immer im Namen der Haushaltskonsolidierung, der Schuldenbremse, der schwarzen Null und der Generationengerechtigkeit. Aber bitte, was ist denn daran gerecht, wenn über Jahre und Jahrzehnte wichtige Investitionen in die Infrastruktur unterlassen werden? Und was ist denn daran gerecht für die kommenden Generationen? Was ist daran gerecht, wenn über Jahre die Steuern für Reiche gesenkt werden und gleichzeitig in den Kommunen Schwimmbäder geschlossen werden? Sie mögen das Konsolidierung nennen, wir nennen das Sozialabbau. Meine Damen und Herren. Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wer die Hoffnung hatte, dass Schwarz-Grün vielleicht wenigstens in Sachen Gleichstellung etwas tut, auch der wurde enttäuscht. Dem schwarz-grünen Kabinett gehören drei Ministerinnen und nur noch eine Staatssekretärin an. Da war sogar Schwarz-Gelb besser. Und das zu unterbieten, das ist schon bemerkenswert. Und wie, die Landesregierung, wie die Antworten der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Kollegin Gnadl gezeigt haben, gibt es weitere Ministerien, bei denen die Führungsriege praktisch frauenfreie Zonen sind weder im Innenministerium noch im grün geführten Wirtschaftsministerium gibt es Frauen auf Abteilungsleiterebene oder an der Hausspitze. Im Finanzministerium auch nicht und im für Frauenfragen zuständigen Ministerium sieht es ähnlich düster aus. Ich finde, nehmen Sie Gleichstellung endlich ernst und fangen Sie vielleicht am besten direkt bei sich und in ihren Ministerien an, meine Damen und Herren. Wir haben Personalabbau voran. Sie haben über Jahre in der Landesverwaltung Personalabbau vorangetrieben. Sie haben die Tarifgemeinschaft der Länder verlassen. und Bis heute stehen die Beamten, Beamtinnen und Beamten schlechter da als in anderen Bundesländern. Aber während wichtige Bereiche wie Hessen-Forst oder die Straßenverkehrsverwaltung unter Einsparung und Personalabbau leiden, darf sich die überflüssigste aller Behörden über mehr Personal und über mehr Mittel freuen. Dabei hat keine Behörde in den letzten Jahren so sehr für ihre eigene Abschaffung geworben wie das leistische Landesamt für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz wird dem Auftrag, die Verfassung zu schützen, überhaupt nicht gerecht. Das zeigt auch die Geschichte des NSU. Rechte Strukturen wurden nicht bekämpft, Hinweisen nicht nachgegangen. Meine Damen und Herren, der sogenannte Verfassungsschutz der hat keine Sicherheitslücken. Dieser Verfassungsschutz ist eine Sicherheitslücke im Kampf gegen Neonazis. Aber trotzdem, aber trotzdem findet unter Schwarz-Grün ein massiver Stellenaufbau statt, von 250 Stellen auf 390 Stellen. Und nicht nur mehr Geld bekommt das Landesamt, sondern auch immer weitere Befugnisse. Mit dem schwarz-grünen Gesetzentwurf zur Verfassungsschutz sollen noch mehr Daten ausgespäht werden, mithilfe des Staatstrojaners der Online-Durchsuchung einem Geheimdienst in die Hände zu geben, um die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bespitzeln, das ist unverantwortlich. Einer Behörde, in deren Abgründe wir im NSU-Untersuchungsausschuss gerade drei Jahre lang schauen konnten, es ist einfach nur gruselig, was Sie hier vorschlagen. Meine Damen und Herren. Und statt zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechts und für Demokratie zu fördern und zu unterstützen, will Schwarz-Grün in Hessen die sogenannte Extremismusklausel wieder einführen, die aus guten Gründen bundesweit abgeschafft wurde. Schwarz-Grün, so steht es im Gesetz, will neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Demokratieprojekten und Bildungseinrichtungen vom Verfassungsschutz überprüfen lassen, wenn sie Gelder des Landes bekommen. Die Träger sind zu Recht empört darüber. Sie sehen sich einem Generalverdacht ausgesetzt, und sie sprechen von einem Vertrauensbruch. Es sei unerklärlich, warum das Land nun Trägern wie der Diakonie oder auch Sport- und Feuerwehrverbänden derart misstraue. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Bildungsstätte Anne Frank, die Workshops gegen Rechtsextremismus und für Zivilcourage anbietet, soll ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab jetzt von dem Landesamt für Verfassungsschutz überprüfen lassen, das Andreas Temmer beschäftigt hat, das offenkundig Hinweisen auf Waffen, Sprengstoff und Untergrundstrukturen der Neonazis nicht nachgegangen ist, das Akten vernichtet und V-Leute als Straftäter geschützt hat. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und was sagen die GRÜNEN dazu? Die Veränderungen seien nicht abgesprochen und in dieser Form nicht nötig, sagt der innenpolitische Sprecher der GRÜNEN, Jürgen Frömmrich. Den Gesetzentwurf haben aber doch CDU und GRÜNE gemeinsam in den Landtag eingebracht. Der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN hat ihn eigenhändig unterschrieben. Und Herr Frömmrich selbst hat ihn gemeinsam mit dem Innenminister der Presse vorgestellt und dabei noch die grüne Handschrift darin gelobt. Da stellt sich doch die Frage, lesen die GRÜNEN Gesetzentwürfe eigentlich, bevor sie in den Landtag einbringen? Lesen sie Gesetzentwürfe eigentlich, bevor sie sie vehement auf ihrem eigenen Parteitag vor der Basis verteidigen? Und woher, woher, Herr Wagner, soll denn die grüne Handschrift kommen, wenn sie den Gesetzentwurf nicht einmal gelesen, geschweige denn geschrieben haben? Meine Damen und Herren? Ich ich finde es nicht nachvollziehbar, wie man der CDU überhaupt vertrauen kann. Aber dass man ihr offenbar blind vertrauen kann, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Auch wenn Sie jetzt offensichtlich durch den öffentlichen Druck zurückrudern, ich sage, wer Bürgerrechte verteidigen will, der muss diesen Gesetzentwurf ablehnen. Das hat auch der grünen Parteitag mehrheitlich so getan. Deswegen erneut die Aufforderung, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück. Er gefährdet Bürgerrechte, und er darf so nicht verabschiedet werden. Meine Damen und Herren. Ich will noch ein weiteres Thema ansprechen. Im Haushaltsentwurf sind über 5 Millionen € für den Betrieb des neuen Abschiebeknasts eingestellt. Hinzu kommen zehn neue Stellen für die Abschiebeverwaltung, und das alles, um Menschen zu inhaftieren, die kein Verbrechen begangen haben, die niemanden geschädigt haben. Sie sind einfach nur in dieses Land gekommen. Flucht ist kein Verbrechen, und deshalb lehnen wir diesen Abschiebeknast ab. Meine Damen und Herren. Die zusätzlichen Mittel für Abschiebungen und für angeblich freiwillige Ausreisen könnte man, in eine verbesserte Aufnahmestruktur, könnte man für eine bessere Aufnahmestruktur nutzen, ohne Schikanen wie die Wohnsitzauflage. Das Magazin Contraste hat berichtet, dass Flüchtlinge, noch bevor überhaupt über ihren Asylantrag entschieden wird, zur freiwilligen Ausreise gedrängt werden. Ich finde, dem sollten Sie einmal nachgehen, Herr Minister Al-Wazir, statt Journalisten, die kritische Fragen stellen, statt Journalisten anzupöbeln, meine Damen und Herren. Der Gipfel des Zynismus, muss ich aber sagen, ist ein Flugblatt des Regierungspräsidiums Darmstadt. Ähnlich wie in einem Glücksspiel in einem Reisemagazin oder so, heißt es da, Zitat, Ihre Chance zur freiwilligen Rückkehr, Afghanistan, Pakistan, Türkei, 1.000 € zusätzlich pro Pflichtiger Person bei Ausreisen bis 31.12.2017. Sprechen Sie uns an. Es ist so zynisch, Lebensgefahr als Chance zu verkaufen und 1.000 € draufzulegen, wenn die Menschen auch noch mitten im Winter ohne Dach über dem Kopf ausreisen. Und Dann auch noch die Länder nach Afghanistan, Pakistan, in die Türkei, in die Türkei, wo gerade Zehntausende Menschen unschuldig in Haft sitzen. Es hat doch einen Grund, warum so ein hoher Anteil der Asylsuchenden aktuell aus der Türkei kommt. Ich will an der Stelle anmerken, dass das Regierungspräsidium Darmstadt von einer grünen Regierungspräsidentin geleitet wird. Meine Damen und Herren, am letzten Mittwoch wurden erneut Menschen von Frankfurt aus nach Afghanistan abgeschoben. Wir haben gemeinsam mit vielen anderen dagegen demonstriert. Auch Hessen beteiligt sich an diesen Sammelabschiebungen, obwohl sich die Sicherheitslage in Afghanistan immer weiter verschlechtert und sogar das Bundesverkehrsministerium ausdrücklich vor Landungen in Kabul warnt. Ein in diesem Jahr abgeschobener Afghane wurde vor einigen Monaten bei einem Bombenanschlag schwer verletzt. Wir halten es für unverantwortlich, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben, auch noch mitten im Winter, wo sie keine Unterkunft keine medizinische Versorgung und überhaupt keine Sicherheit haben. Vor einigen Monaten hat die Landesregierung auf die Anfrage der LINKEN geantwortet, dass die Hälfte der bis dahin abgeschobenen Afghanen aus Hessen 14 bis 30 Jahre in Deutschland gelebt hat. Unter anderem abgeschoben wurde ein 29-Jähriger der seit 26 Jahren in Deutschland lebte, ein 52-Jähriger, der seit 30 Jahren in Deutschland lebte. Und Warum? Weil man durch diese gefährliche Symbolpolitik offensichtlich Zugeständnisse an den Rechtspopulismus machen will. Und Deshalb leben viele Afghanen dauerhaft in Angst. In Offenbach haben Hunderte Schüler demonstriert, weil 70 Mitschüler aus Afghanistan von Abschiebungen bedroht sind. Und Warum? Weil sie 18 geworden sind. Was für die meisten Jugendlichen ein Grund zur Freude ist, ist für diese Jugendlichen eine Katastrophe, weil das ihr Bleiberecht gefährdet. Und mit dieser Abschiebepolitik treffen Sie nicht nur die unmittelbar Betroffenen, Sie versetzen alle Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Panik. Und deshalb: Das Auswärtige Amt muss endlich zu einer realistischen Lageeinschätzung kommen, damit diese Abschiebungen nicht mehr möglich sind. Aber auch die Landesregierungen müssen ihre rechtlichen Spielräume nutzen und dürfen sich nicht daran beteiligen, meine Damen und Herren. Im Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Menschen, nicht das Deutschen. Und deshalb muss diese unmenschliche Abschiebepolitik aufhören und der Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge endlich wieder ermöglicht werden. Meine Damen und Herren, ich habe heute viel über bröckelnde Fassaden gesprochen. Das ist aber nicht nur ein Problem bei Gebäuden, das gibt es auch bei Politikern und auch bei Ministerpräsidenten. Mit Schwarz-Grün wollte sich Volker Bouffier einen neuen Anstrich geben, weg vom Schwarzen Sheriff, weg von den Skandalen, hin zum landesväterlichen Ministerpräsidenten. Das Problem ist aber, Herr Bouffier, wenn sich innen nichts geändert hat, dann kann das auch ein neuer Anstrich nicht dauerhaft übertünchen. Ich finde, das wurde sehr deutlich, als der Ministerpräsident als Bestimmer alleine entschieden hat, seinem Tankstellenkumpel Roland Koch die Wilhelm-Leuschner-Medaille zu verleihen, ausgerechnet Koch, der für schwarze Kassen, für Sozialabbau und für ausländerfeindliche Wahlkämpfe steht. Und, Herr Ministerpräsident, Sie haben ja eben wieder davon gesprochen, dass Sie die Gesellschaft zusammenführen wollen. Sie wollten die Gesellschaft zusammenführen. Und Sie zeichnen jemanden aus, der diese Wahlkämpfe gemacht hat, an denen Sie natürlich auch beteiligt waren, der die, die gefährliche Stimmungen in dieser Gesellschaft geschürt haben, die dazu beigetragen haben, dass sich Menschen beleidigt und ausgegrenzt gefühlt haben. Sie haben jemanden wie Herr Irmer auch noch nach Berlin befördert. Sie reden von gesellschaftlichem Zusammenhang. Aber es ist doch Ihre Partei, die immer wieder in Wahlkämpfen diese Gesellschaft gespalten hat und gefährliche Stimmungen geschürt hat. Es wird immer wieder deutlich, dass sich die Hessen-CDU nichts verändert hat, auch nicht durch die Regierung mit den GRÜNEN. Das hat auch der NSU-Untersuchungsausschuss gezeigt. Und wie sagte sein heutiger Stellvertreter Al-Wazir vor einigen Jahren so treffend, Bouffier ist halt doch nicht Landesvater, sondern Nachlassverwalter von Roland Koch. Herr Minister, das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass die GRÜNEN diesen Unsinn der CDU jetzt als grüne Politik verkaufen und sich damit selbst an der Nachlassverwaltung von Roland Koch beteiligen. Wenn Bouffier Koch die Leuchtturmedaille verleiht, dann schweigen die Landtagsgrünen dazu. und Sie bringen sogar noch einen Antrag in den Landtag ein, dass sich der Landtag diese Entscheidung wohl nicht kommentieren soll. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Die GRÜNEN stimmen einem Abschiebeknast und Sie stimmen Asylrechtsverschärfungen im Bundesrat zu. Sie bauen Überwachung aus und beschneiden Bürgerrechte. Sie lassen zu, dass Ryanair mit Rabatten nach Frankfurt zum Flughafen gelockt wird. Meine Damen und Herren, das, was Hessen braucht, ist ein Politikwechsel für mehr soziale Gerechtigkeit. Und dazu leistet dieser Doppelhaushalt leider keinen Beitrag. – Vielen Dank.